Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Ja Leute, ich habe ja gestern Aspire One im Livestream gezeigt. Ungefähr zwei Stunden war es, glaube ich. Und äh, mir hat es echt Spaß gemacht, auch wenn es teilweise echt hart war. Denn äh, bei dem Game muss man halt teilweise die ganze Zeit schleichen, um nicht entdeckt zu werden. Äh, Gegner ausschalten. Ja, aller Splinter Cell äh, könnte man sagen. Also Splinter Cell in VR, das passt am besten dazu. Und äh, ja, mir hat das Game gefallen, auch wenn es teilweise schwierig war. Aber äh, ja, cooles Gameplay und äh, gute Umsetzung für äh, ja war ja gestern der erste Release-Tag sage ich mal und äh, dafür lief es echt ganz gut und da werden mit Sicherheit auch noch äh, Optimierungen kommen ja den Livestream habe ich gestern noch ins äh, VR-Forum gesetzt VR forum.de Link ist in der Beschreibung und daraufhin ist halt so eine kleine Diskussion entstanden warum äh, VR-Youtuber halt kein Gameplay im Sitzen zeigen denn äh, es gibt Leute die äh, ja spielen am liebsten im Sitzen. Es gibt auch Leute, die sind angewiesen darauf, im Sitzen zu spielen. Warum auch immer, ne? Und ja, daraufhin ist diese Diskussion entstanden. Und äh, der Sasch Migo hat gefragt, ich hoffe, ich habe richtig den Namen jetzt ausgesprochen, hat halt gefragt, ob man nicht auch mal in den Gameplays so ein bisschen erläutern könnte, wie gut das äh, funktioniert, das Gameplay im Sitzen. Und klar, ich kann es gut nachvollziehen, wenn man nur im Sitzen spielen kann, und äh, die Spiele in Steam geben dann an, ja, man kann im Stehen spielen, man kann aber auch im Sitzen spielen und ja, dann denkt man als User oder als Käufer eigentlich, ja, dann haben die jetzt mit Sicherheit gut optimiert zum Sitzen, damit ich im Sitzen spielen kann. Ja, ist leider aber meistens nicht so oder oft nicht so und ja, da kann ich die Frustration schon verstehen von den Leuten. Und ja, ich für meinen Teil habe erstmal gesagt, ja, also dass jedes Gameplay jetzt nochmal zeigen äh, Im Sitzen ist echt schwierig und äh, kostet enorm viel Zeit. Und äh, ich komme jetzt teilweise überhaupt nicht mehr nach, die Videos äh, oder die Games alle äh, ja, abzudrehen und da Videos von zu zeigen. Ich möchte für meinen Kanal natürlich auch so viele Gameplays zeigen wie möglich, damit ihr Zuschauer da draußen auch äh, ungefähr ja, euch eine Meinung bilden könnt. Ist das Spiel was für mich? Ist das nichts für mich? Und ja, mein Fazit am Ende ist auch immer nur eine persönliche Meinung. Und äh, ja, wenn ihr das Gameplay seht, und dann äh, mein Fazit dazu hört, ist kein Review, ist ein Fazit, ein kleines, äh, ja, dann könnt ihr euch eine Meinung daraus bilden und dann weiß man eigentlich schon, ist das Spiel jetzt was für mich, ist das nichts für mich und ja, das nur mal so am Rande dazu und äh, ja, kommen wir nochmal zum Sitzen, also ich für meinen Teil, ich kann sagen, ich stehe lieber beim VR-Spielen, weil ich dadurch meinen Motion-Sickness auch besiegt habe und äh, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das da draußen ähnlich eh geht, wenn ich sitze und ich bewege mich viel und schnell in VR, dann äh, ja, bekomme ich Motion Sickness und deshalb stehe ich da lieber. Aber äh, klar, ich möchte auch den Leuten, die da draußen, die da nur sitzen können oder am liebsten äh, sitzen, möchte ich natürlich auch ab und zu mal dann äh, mitteilen, wie ist das Gameplay im Sitzen. Und ja, ich versuche es jetzt mal ein bisschen reinzubringen. Das ist jetzt ein extra Video. Aber beim nächsten Mal versuche ich mal einfach äh, entweder am, am Ende des äh, Spiels noch ein bisschen darüber zu erzählen, wie das Ganze funktioniert oder einen ganz kleinen Ausschnitt mal, wie das Ganze funktioniert. Ich muss mal schauen, wie viel Zeitaufwand das ist. Aber äh, ja, das ist so mein Plan. Ob es äh, wirklich umsetzbar ist von der Zeit her, muss ich schauen. Ähm, ja, wenn euch das alles gefällt, ne, Like raus. Kommentare sind ganz wichtig, weil ich habe vorher noch nie unter meinen Kommentaren gelesen, äh, hey Tupac, äh, wie kann man das Spiel denn im Sitzen spielen, wie gut ist das und äh, wie gut ist die Steuerung, funktioniert das und wenn ich solche Kommentare nicht lese, kann ich natürlich auch nicht darauf eingehen, ich versuche wirklich allem gerecht zu werden, ich versuche meinen Kanal immer weiter zu verbessern und ja, dazu gehört euer Feedback auch und äh, ohne vernünftiges Feedback, und kein haten und sonst was, das soll schon ein vernünftiges Feedback sein. Von mir aus auch eine Kritik. Und äh, ja, daraufhin kann ich dann aufbauen und äh, eventuell die Videos so ein bisschen anpassen. Und äh, das habe ich ja schon mal gemacht, indem ich jetzt äh, hier immer sitze und erstmal ein bisschen auf das Spiel eingehe. Und am Ende noch ein kleines Fazit, das war auch so ein Wunsch von mehreren äh, Zuschauern, habe ich umgesetzt. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an, weiß ich nicht. Für die Leute, die es halt nicht mögen, nur das Gameplay sehen, die können vorspulen. Ne? Es gibt ja die tolle Skip-Taste <lacht> oder die äh, Vorspultaste. Ja, Leute, aber jetzt erstmal zu Aspire One. Ich habe es noch nicht im Sitzen gespielt. Ich kann dazu noch nichts sagen. Werde ich am Ende noch mal ganz kurz was zu sagen. Ich äh, versuche jetzt erstmal das Gameplay so aufzunehmen. 10, 15 Minuten. Zeig mal so ein bisschen was, äh, Ja, wie das Gameplay so im Sitzen funktioniert, steuerungsmäßig kann ich auch vernünftig klettern, ohne die ganze Zeit irgendwo ja, anzuecken und so weiter. Also das versuche ich so ein bisschen reinzubringen und ja, ich hoffe den Leuten, die nur sitzen, am liebsten in sitzen spielen oder nur sitzen können im, beim VR-Spielen, den Leuten gefällt das jetzt und äh, die können daraus auch ein Fazit ziehen für sich und äh, ob das Spiel was für die ist. Ja Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gameplay. Okay Leute, ja, hier sind wir im Spiel und wir werden natürlich am Anfang immer gefragt, also bei jedem anmelden, wie ich spielen möchte. Und jetzt drücken wir einfach mal sitzend. Sitzen Sie sich hin und drücken Sie kalibrieren. Und schon hat er unsere Position kalibriert. So, schauen wir mal, was wir noch einstellen können. Anzeige automatische Erkennung. Das lassen wir so. Audio lassen wir auch so, Voice Control, reicht so, jetzt hat er von Deutsch auf Englisch irgendwie umgewechselt, warum auch immer, Virtual Weapon Stock, kann man auch mal aktivieren, äh, was ich jetzt eigentlich suche, ist, dass ich den Gürtel anpassen kann, weil wenn man jetzt wirklich im Sitzen spielt, sollte man das ja schon anpassen können, das Ganze. Aber ich finde da momentan nichts zu. Und warum ist es jetzt immer noch auf Englisch hier? Das ist ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in eine Mission und schauen wir mal, was äh, das mit dem Kalibrieren. Wo das dann möglich ist, müssen wir mal schauen. Setzen wir mal die Mission fort. Bewaffen Sie sich, Waffen sind an der Wand. Okay, wie ihr seht, kann ich die kann ich die Körper denn auch irgendwie wegziehen oder ist das schon schwieriger für mich? Also es gibt eine Ducktaste. So, ich duck mich jetzt. Das, das geht auch echt gut. Dieses künstliche Ducken. Jetzt haben wir hier ein neues Gewehr. Jetzt müssen wir schon klettern. Das kann ich mit auch noch irgendwie? Nee, okay. Wir klettern jetzt einfach mal über diese Laser. Also den Gürtel sollte man sich definitiv ein bisschen hochziehen. wir jetzt an den Laserfallen vorbei sind, können wir runter. Ich stehe mal wieder auf. Es geht aber trotzdem, also wie ihr seht. Ne? Aber meine Lehne stört ein bisschen es wäre wahrscheinlich besser, wenn man den ein bisschen höher setzt und, und sich anpasst. Das war der Zeitluge-Modus. Schauen wir mal kurz, wo wir hin, hin sollen. Okay, wir haben eine kleine Reparatur zu machen. So. Okay. Also es funktioniert nicht überall, aber an den meisten Gegenständen, dass man sich hochziehen kann. Und wenn man dann an einem Punkt ist, dann geht er auch automatisch hoch, also im Sitzen auch kein Problem. Also wenn, wenn das hier schwarz oder dunkler ist, dieser dieses hat, dann sind wir in diesem Duck-Modus und so sind wir wieder im normalen Modus, im Stehmodus. Muss hier hoch, oder? Ja. Da ist einer, den markieren wir jetzt erstmal. Na komm. ist discover den haben wir jetzt auch markiert. Ah, wie kriege ich die beiden jetzt weg? Ah, Snapdurn funktioniert oh, auch ohne Probleme. Wenn das nur zwei wären. Oh ne. <lacht> das sind vier. Okay. und versuchen da so lang zu schleichen. Schauen wir einfach mal. Ich Freeze! Ah! Er ist nicht mitgekriegt? Okay. Stay Freeze! Freeze! Hands oh, up! Easy. Ich nichts sagen. Also jetzt das erste Mal, das ich ein bisschen... nee, ach... Muss einfach nochmal drücken, dann Dienst. Also ist ja mega wichtig, dass man die wegschleifen kann. In die Schläfe rein. Okay, das sie sieht anders aus. <lacht> also wir, wir können die noch mal kurz weglegen, dann seht ihr auch. Ne, man kann aus weiterer Entfernung, man muss sich noch nicht mal nach vorne äh, legen, um, um das dann aufzuheben. Ist natürlich auch äh, sehr wichtig. So, Warum muss ich hin? So. Schüsse haben wir noch? Kann man mal kurz versuchen um die Ecke zu schauen. Warte oh. hier lang? Freeze! Freeze! Also geht's nur, wenn man hinter denen steht, wirklich? Immer weg mit dem. <lacht> Müssen noch mal kurz hier... Ah, müssen wir noch ein bisschen aufladen, die Energie. Okay, da wäre noch einer. Da hinten ist einer, vielleicht können wir den markieren. Das sehen so gar nicht, da. Okay, der ist markiert mal schauen, welche Route der nimmt. Uh! Wer hat mich gesehen? Ah, Mist. Sollte keiner mitbekommen haben, oder? kleiner lappen so Team, regime, Keep an the an intruder they've lowered the security level don't let them discover you again Hey! Das war mal richtig. <lacht> Blöde Waffe. <lacht> You've taken damage. Repair-Tool on your chest. Use it on the nodes. Oh, den kann, kann man jetzt gar nicht mehr. Müssen die erstmal weg. Kampf, Kampf! Wo man das Teil nach? Ah, okay. Kann man jetzt mal probieren, den weg zu Zeitloom-Modus. The unit's chassis has been impaired. Ja, Find einen quiet Spot und fix the Damage mit your Repair-Tool. Ich repariere es ja. Jetzt wir mal, mal hoch. Also, kurz schauen, ob hier noch irgendwo was anderes ist. Kann, scheint keiner mehr zu sein. Sie So, das war so ein kleiner kleine Missionsteil und ich würde sagen, das sollte eigentlich erstmal reichen. Ja, Leute, das war es bei One im Sitzen und ja, was kann ich sagen? Also meiner Meinung nach funktioniert das echt sehr gut im Sitzen, denn ich kann mir Sachen, die auf dem Boden liegen oder ein bisschen weiter weg äh, liegen oder höher liegen, kann ich mir heranziehen per Grifftaste in jede manier Das ist natürlich mega wichtig, denn ich möchte mich nicht, wenn ich sitze, die ganze Zeit auf dem Boden äh, bücken müssen, um irgendwas aufzuheben. Das klappt auch teilweise nicht gut und äh, ja, wenn man äh, nur im Sitzen spielen kann, ist das natürlich blöd. Daher gehört das dazu, dass ich mir die Sachen ran teleportieren kann, ranziehen kann und so weiter und so fort. Ich kann mich ducken per Taste, ich kann äh, Gegner wegschleifen ohne Probleme, das klappte echt gut. Und äh, das Klettern funktionierte auch gut, ich konnte mich überall hochziehen, hatte da keine Probleme mit. Und ja, das sind eigentlich die, die wichtigsten Sachen. Um das Spiel hier im Sitzen spielen zu können und das klappt echt gut. Wie gesagt, ducken, Schleichen, klappt super. Mit Waffen schießen, zielen, klappt auch gut. Das Einzige, was ich jetzt hier ein bisschen vermisse, ist, dass, äh, wenn ich hier sage, am Anfang, ich spiele jetzt im Sitzen, dass dann nochmal die Frage kommt, äh, möchtest du nochmal dein Gürtel und deine Brust hier kalibrieren, wo die Waffen liegen und so weiter. Das fehlte jetzt komplett. Und äh, das gehört eigentlich immer dazu, wenn ich mich entscheide, ich sitze jetzt, dass der Gürtel anders positioniert ist. Denn ich musste jetzt immer hier hinten reingreifen und das ist natürlich blöd. Ich müsste den Gürtel ein bisschen weiter nach vorne ziehen oder den größer ziehen, dass ich hier neben den Stuhl greifen kann. Also das ist eigentlich mega wichtig, aber wenn man nur im Sitzen spielt, wird einem das im Tutorial sowieso, äh, ja, man muss es machen diese Kalibrierung und dann hat man das auf jeden Fall eingestellt, aber es gehört auch definitiv ins, ins Menü rein ich habe es nicht gefunden, kann sein, dass das irgendwo in versteckten Untermenü ist, aber ich habe es jetzt nicht gefunden ja Leute dann nochmal äh, was ganz wichtiges ist ich würde gerne von euch wissen, wie spielt ihr denn am liebsten? Spielt ihr am liebsten im Sitzen? Spielt ihr am liebsten im Stehen? Warum, wieso, weshalb? Könnt ihr auch gerne da reinpacken in die Kommentare. Also würde mich freuen, wenn ihr da zahlreich kommentiert, damit äh, wir VR-Youtuber auch mal wissen, äh, ja, was braucht ihr an Infos, wenn ihr ein Spiel kauft oder wenn ihr Gameplay seht. Klar, manche Leute schauen Gameplays nur, um sich ein bisschen zu unterhalten. Manche Leute äh, schauen Gameplays, um zu schauen, ist das Spiel was für mich? ist es nichts für mich und äh, ja, da wollen die natürlich so viele Informationen rausholen wie möglich, um äh, jetzt kein Schiffbruch zu erleiden und äh, ein Spiel zu kaufen, was 30, 40 Euro kostet und was dann überhaupt nicht passt. Nat natürlich gibt es die Rückgabegarantie äh, von 14 Tagen unter zwei Stunden, aber äh, ja, ist natürlich trotzdem blöd, wenn man jedes Spiel dann wieder zurückgeben muss. Und äh, ja, ich kann nur sagen, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr irgendwas verbessert haben möchtet, schreibt es in die Kommentare. Also ich hatte vorher, wie eben schon erwähnt, noch nie einen Kommentar, da drin stand, äh, ja, wie kann man, wie gut kann man das Spiel hier im Sitzen spielen, irgendein Spiel, und äh, ja, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass es diese Probleme gibt, bis mich jetzt äh, wirklich der Sashmigo darauf gebracht hat, dass es wirklich da Probleme gibt für Leute, die nur im Sitzen spielen dass manche Spiele echt unspielbar sind. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, tut mir echt leid. Ich versuche es auch irgendwie reinzubringen, dass ich auf jeden Fall mir jedes Spiel mal ganz kurz auch im Sitzen anschaue und äh, da am Ende dann was dazu erzähle oder ein paar ja, Ausschnitte, Schnipsel da noch reinbringe. Ja, das war es eigentlich schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr da ein Like drauf, drauf lasst und äh, wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, ja, überlegt doch mal, ob ihr meinen Kanal unterstützen möchtet. Mit dem Abo wäre echt nice und ja, wie gesagt, kommentieren nicht vergessen, ganz wichtig, die Kommentarspalte muss brennen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.